Gelsenkirchen, Florian Silbereisen Sternchen, 40, feierte am Samstag, 14. August 2021, mit der Schlagerstrandpartie nicht nur seinen Geburtstag, sondern auch sein 30. Bühnenjubiläum. Helene Fischer Sternchen, 37, war zwar offiziell nie angekündigt gewesen. Trotzdem hatten einige Fans gehofft, dass sie als Überraschungsgast auftreten wird. Immerhin hat der TV-Moderator seiner Ex zu ihrem Bühnenjubiläum eine ganze TV-Show auf die Beine gestellt. Doch nach über drei Stunden feinster schlager unterhaltung endete Floris Geburtstagssause ohne einen Auftritt von Helene Fischer. Was natürlich für schlechte Stimmung im Netz sorgt. Extratipp.com-Sternchen berichtet. Florian Silbereisen feiert ohne Helene Fischer Geburtstag. Fans enttäuscht. Florian Silbereisen, alle Informationen über den Moderator Sternchen, wird 40 und feiert eine Mega-Schlagersause. Am vergangenen Samstag flimmerte die Schlagerstrandpartie über die deutschen und österreichischen TV-Bildschirme. Zu seinem Geburtstag lässt sich Flori natürlich nicht lumpen und lädt sich das Hueshu der Branche ein. Andrea Berg Sternchen, Ben Zucker, Andy Borg Sternchen, Stefan Meross. Beatrice Egli Sternchen oder Ross Anthony standen auf der Bühne. Als zusätzliches Schmankerl durften diesmal auch wieder Schlagerfans live mitfeiern. Außerdem gab es Gerüchte, dass Helene Fischer, alle Informationen über die Schlagerqueen Sternchen, als Überraschungsgast auftreten soll. Kein so abwegiger Gedanke, immerhin wäre es nicht das erste Mal gewesen. Mehr als drei Stunden performten also die größten Künstler der Schlagerszene, die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten Sternchen. Es wurde gelacht, geschunkelt und Florian Silbereisen bekam jede Menge Geburtstagsüberraschungen. Gegen Ende schien das Warten auf Helene Fischer dann endlich ein Ende zu haben. Auf diesen Moment freue ich mich jetzt wirklich ganz besonders. Es ist lange her dass wir mit ihr bei einer Live-Show mit Publikum richtig feiern durften, aber jetzt ist es wieder soweit. Sie kommt heute wieder nach Hause, so Florian Silbereisen ganz stolz. Einige Fans hofften bei dieser Anmoderation natürlich auf Helene Fischer, doch stattdessen kam Schlagerkollegin Andrea Berg auf die Bühne. Und mit ihr endete die Geburtstagspartie von Florian Silbereisen, die beliebtesten Schlagermoderatorin aller Zeiten Sternchen, dann auch. Keine Helene Fischer. Kein TV-Comeback, kein, Vamos Amate. Auch wenn Helene Fischer nie offiziell angekündigt wurde, waren einige TV-Zuschauer schwer enttäuscht. Keine Helene zur Überraschung, Fans enttäuscht von Florian Silbereisen Show. Florian Silbereisen ist eigentlich ein gute Launegarant. Doch Twitter ist bekanntlich nicht der Ort für Regenbögen und Zuckerwatte, schon gar nicht. Wenn sich Helene Fischer mit ihrem TV-Comeback, das sind die größten Schlagershows im deutschen Fernsehen-Sternchen, eine gefühlte Ewigkeitszeit lässt. Wenn Helene nicht kommt, bin ich persönlich enttäuscht. Twitterte ein Fan schon vor Beginn der Schlagerstrandpartie. Um ca. 23.30 Uhr stand dann tatsächlich fest, dass die Schlagerqueen nicht mehr auftreten wird. Keine Helene zur Überraschung, stellt ein Zuschauer geistesgegenwärtig fest. Ein anderer Schlagerfan fragt, wann denn Helene Fischer endlich ihr TV-Comeback gibt. Ich hatte so gehofft, dass Helene Fischer kommt. Twittert ein anderer offensichtlich enttäuschter Fan. Ich wusste doch, dass sie nicht kommt. Ich hab's gesagt, so jemand anderes. Dieser Fan geht da etwas weniger emotional an die Sache heran und schreibt, keine Helene. Naja, einem anderen Fan fehlte nicht nur Helene Fischer in der Show sondern auch andere große Schlagerstars. Helene Fischer, Roland Kaiser und Maite Kelly hätten dieser Show gut getan, schreibt er. Und dieser Fan ist einer kleinen Schlagerverschwörungstheorie auf den Fersen.